Hallo und herzlich willkommen bei koch mal schnell. Heute möchte ich euch mal wieder ein etwas aufwendiges Rezept zeigen und zwar Hähnchenbrust auf Parmesan-Paprikaspinat. Ein paar mehr Zutaten, ein paar mehr Arbeitsschritte, ein Pfannengericht, One Pot, aber ich kann euch versichern es lohnt sich wirklich. Ein tolles Gericht. Schaut es euch an, ich hoffe es gefällt euch. Alles, was ich brauche, habe ich schon mal wieder rausgelegt. Wir brauchen Hähnchenbrust, außerdem Mehl, Eier, Chiliflocken, Pfeffer, Salz und italienische Kräuter, außerdem Rapsöl zum Anbraten. Für die Soße Butter, Parmesan, Hühnerbrühe, saure Sahne, Eiwa und geräuchertes Paprikapulver. An Gemüsen, Paprika, Zwiebeln, Chili, Knoblauch außerdem Blattspinat, Champignons und Tomaten und zum Garnieren Frühlingszwiebeln. Los geht's! Ich fange an hier mit meinen Hühnerbrüsten und damit die etwas dünner sind und nicht solche Klötze, solche Fleischklötze, halbiere ich die, alle vier, die ich hier habe und danach ziehe ich so ein bisschen Folie drüber damit ich die jetzt etwas platt klopfen kann damit die alle die gleiche größe haben die gleiche höhe haben und rechtzeitig gleichzeitig gar werden. Und ich nehme hier so ein fleischhammer den ich habe ihr könnt sonst auch eine flasche nehmen oder was immer ihr habt zum äh, etwas platt schlagen also nicht so heftig sondern so dass sie alle dieselbe höhe haben und zum gleichen zeitpunkt gar werden. das ist so die Idee. wenn ich meine hühnchen Brüste hier verarbeitet habe, dann schlage ich die drei Eier auf. Ich brauche nur das Eigelb und die drei Eigelb, die verquirl ich dann hier. Und wenn ich meine Eigelb verquirlt habe, dann nehme ich das Mehl und mische das Mehl mit Pfeffer, mit den italienischen Kräutern, mit Chili und Salz und verrühre das. Jetzt paniere ich meine. Hähnchenbrüste zunächst in Eigelb, wenn wir Zange hier gut benetzen und dann rüber in das gewürzte Mehl. Nehmt ein paar Formen, die ein bisschen höher sind, dann saut ihr euch den Tisch nicht so ein. Das klappt ganz gut und das mache ich jetzt mit allen Hälften, die ich hier geschnitten habe. Und dann sieht das so aus. Nächste Vorbereitung, die Paprika ganz einfach, einfach entkernen und in nicht so ganz kleine Stücke schneiden. Das geht schnell, ich hatte hier grüne und rote Paprika, deswegen habe ich hier zwei verschiedene Sorten, aber das ist natürlich eure Entscheidung, ihr könnt rote nur grüne, wie ihr mögt. Danach kommen die Zwiebeln, pellen und in kleine Würfel schneiden. Die Chili hier habe ich nicht entkernt, ich nehme also die Kerne mit, das, heißt, das wird ein bisschen schärfer, wenn ihr das nicht mögt, nehmt ihr die Kerne raus, klein schneiden. Dann die Knoblauchzehen, klein hacken, also vorher pellen und klein hacken. Ihr könnt auch eine Knoblauchpresse nehmen, wenn ihr es lieber mögt. Und dann die Champignons hier halbieren und blättrig schneiden. Mehr mache ich damit nicht. Frühlingszwiebeln hinterher zum Garnieren in kleine Röhrchen schneiden. Tomaten. Entkernen hier die Strünke rausschneiden und dann in Würfel schneiden. Das war so an Vorbereitungsarbeiten. Ab geht's an die Pfanne. Das Rapsöl hier so mittlere Temperatur, nicht so richtig heiß, sondern mittlere obere Temperatur. Und dann brate ich hier die Hähnchenbrüste, die panierten, in mittlerer Hitze an. das dauert vielleicht pro Seite fünf Minuten. Zwischendurch gebe ich etwas Butter dazu für den Geschmack. Das Hebt noch mal so ein bisschen den Geschmack auch vom Fleisch und vom Rapsöl, also Butter dazwischen. Und ja, dann sieht das so aus von einer Seite, fünf Minuten vielleicht. Dann drehe ich einmal und dann sollten die Hähnchenbrüste auch fertig sein. Nicht zu Tode garen, ne, zwischendurch mal drücken, so zehn Minuten, zwölf Minuten, länger dauert das nicht. Dann mit der Zange hier mal ein bisschen drücken, dann seht ihr auch schon, wenn ihr die rausnehmt, die sollten noch weich sein. Ne, also, nicht so ganz hart damit sie nicht zu Tode gebraten sind und dann stellen wir unsere Hähnchenbrust hier erstmal beiseite in derselben Pfanne die wir natürlich nicht sauber machen wir nehmen die Aromen mit schmelzen wir jetzt den Rest der Butter und wenn wir die Butter hier komplett geschmolzen haben nicht so hohe Temperatur auch so mittlere obere mittlere Höhe dann gebe ich als nächstes hier in meine geschmolzene Butter die zusammen mit chili und knoblauch wenn ich so eine hohe temperatur haben können wir das alles drei zusammen anbraten fünf minuten vielleicht sieben minuten bis es beginnt glasig zu werden und wenn wir die fünf bis sieben minuten hinter uns haben dann gebe ich meine paprika dazu und auch die paprika jetzt kurz mitbraten aber gleich die pilze dazu Da müssen wir nicht lange warten und wenn wir die pilze dabei haben dann mischen wir einmal ordentlich durch damit das alles gleichmäßig gut gemischt ist die Pilze auch dann hier untergemischt sind und dann wird das Ganze hier sieht das sieht schon lecker aus mit Deckel na vielleicht noch mal fünf bis 10 Minuten geschmort bis so die Paprika beginnen weich zu werden na, dann mische ich noch mal auch nicht durch und als nächsten Schritt gebe ich jetzt meine Tomaten dazu ich jetzt hier die Flüssigkeit geben für die Soße. Wieder gut durchmischen. Und dann geht es auch schon weiter mit dem geräucherten Paprikapulver hier für die Würzung und Eiweiß ja, Wieder gut durchmischen. Jetzt kommt die Hühnerbrühe dazu. Und wenn ich die Hühe der Brühe hier angekippt habe, dann nochmal die Temperatur ein bisschen hoch setzen, damit das alles nochmal richtig schön brutzelt. Und jetzt kommt die saure Sahne. Die saure Sahne wieder gut untermischen. Und wenn wir die saure Sahne hier gut verteilt haben, dann kommt der Blattspinat. Ich habe den nicht gehackt hier, ich habe nichts gemacht damit. Ich finde es immer ganz schön, wenn der Spinat ruhig ein bisschen größer ist und den häufen wir jetzt als Turm sozusagen da oben drauf. Das sieht ja immer etwas ungelenk aus, aber ihr wisst das natürlich, wenn ich jetzt einen Deckel draufgebe hier auf den Spinat, dann dauert das nicht lange. Bei mir waren es jetzt wieder so fünf Minuten vielleicht, dann ist der Spinat völlig zusammengegangen. Und dann mischen wir jetzt nochmal den Spinat hier mit der Paprika-Mischung und den Tomaten ordentlich durch. Und der Spinat wird immer kleiner und wenn wir einmal alles gut durchgemischt haben, dann Temperatur runter, damit der Parmesan nicht ausfloppt. Jetzt geben wir den Parmesan dazu zum Binden der Soße. Wenn euch das dann immer noch zu dünnflüssig ist, könnt ihr auch noch ein bisschen Maisstärke mit Wasser mischen und anbinden. Aber eigentlich sollte das reichen, dann wird die Soße doch schon deutlich dicker. Ja, dann sind wir fast fertig schon. Denn jetzt kommt als letztes noch unsere Hühnchenbrust wieder zurück. Die gebe ich jetzt nur in die Pfanne hier Temperatur aus. Und lasse die durchziehen, vielleicht fünf bis zehn Minuten nochmal. Und das war es auch schon. Und wenn wir unsere Hühnerbrüste hier komplett versenkt haben in dem leckeren Gemüse, ja, dann können wir auch schon gucken, ob es geklappt hat. Ja, ich habe mir vorbereitet noch ein paar Nudeln gekocht, hier ein paar Bandnudeln, es passen auch Reis dazu oder Kartoffeln, wie ihr mögt. Ich finde Bandnudeln immer sehr lecker dazu. Und habe jetzt hier ein paar Wandnudeln vorher auf dem Teller positioniert und gebe jetzt ordentlich Gemüse drüber. Und ihr seht, ich habe es ein bisschen abgebunden noch so mit so einem Schluck Maisstärke noch mit Wasser, damit die Soße ein bisschen mehr gebunden ist. Und ihr seht, die fließt hier ganz wunderbar über die Nudeln. Und dann, wenn ich hier mein Gemüse verteilt habe, gebe ich mir ein Stück Hühnerbrust oben drüber. es riecht ganz fantastisch. Und auch die Farben sind wirklich toll. Und ich garniere ganz zum Schluss nur noch mit ein bisschen Frühlingsübel. Mehr brauche ich gar nicht. Das war auch schon alles, was wir an Garnitur brauchen. Und ja, dann will ich mal probieren. Und wenn ihr das Fleisch schneidet, dann werdet ihr schon merken, das ist ganz zart. Ihr seht es auch hier. Es hat eine wunderbare Konsistenz. Das bisschen Panade ist gut dran geblieben und es schmeckt ganz wundervoll. Also der Geschmack ist wirklich toll. Die Paprika ist gut durchgezogen. Knoblauch kommt so ein bisschen raus, aber sehr dezent. Und auch die anderen Zutaten haben wirklich gut funktioniert. Also ich finde, das ist ein tolles Rezept, wenn auch ein bisschen aufwendiger, aber ein tolles Rezept.